Mehr Tempo auf dem Weg zur Klimaneutralität, das fordert die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit in ihrem neuesten Umweltprüfbericht von der Bundesregierung. Ein Appell der OECD lautet deshalb mehr E-Mobilität und mehr Verkehr auf die Schiene. Gelobt wird die schnelle Reaktion des Bundes auf die Energiekrise. Hier seien Haushalte und Firmen entlastet worden. Die deutsche Wirtschaft wächst prinzipiell, aber Krieg und Energiepreise bremsen sie aus. Dazu kommt die noch immer hohe Inflation. In den vergangenen Krisenjahren hat der Staat sehr viele Milliarden investiert, um die Folgen abzumildern, meist über Sondervermögen. Hier braucht es mehr Transparenz, fordert die OECD die Bundesregierung auf. Die Experten schlagen vor, Sondervermögen in den Haushalt zu integrieren, Steuern und Abgaben auf Arbeit zu senken, digitale Verwaltung zu stärken, zum Beispiel Bürokratie abzubauen, und es brauche mehr Klimaschutz, sagt die OECD. Deutschland stoße im Vergleich zu 1990 zwar fast 40% Prozent weniger Treibhausgase aus, aber das Tempo zum Beispiel bei der Energiewende müsse verdreifacht werden, um 2045 klimaneutral zu sein. Deutschland stößt pro Kopf immer noch sehr viele Treibhausgase aus. Das liegt am hohen Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt und weil es fossile Energien nutzt wie Kohle, um Strom und Wärme zu erzeugen. Die OECD schlägt einen höheren CO2-Preis vor. Das lehnt der Wirtschaftsminister ab, gibt aber zu, Deutschland sei zu langsam. Der Wohlstand der Zukunft wird durch die Dekarbonisierung geschaffen. Klimaschutz schafft Wohlstand, auch industriellen Wohlstand. und Dem fühlen wir uns verpflichtet. Die Wirtschaft wachse, obwohl die Emissionen sinken, hebt die OECD hervor. Aber noch immer komme rund drei Viertel des Energieaufkommens aus fossilen Quellen. Nötig sei der Ausbau von E-Mobilität und Schiene, Aufforstung von Wäldern, Renaturierung der Moore, und der Schutz vor Auswirkungen des Klimawandels. Denn Sturzfluten wie im Ahrtal werden häufiger. Sie haben zwischen den Jahren 2000 und 2021 insgesamt einen Schaden von 71 Milliarden Euro verursacht.